Die Volkswagen Automobile und Leipzig GmbH gibt es hier in Leipzig seit 1. Februar 2006. Also ich bin zu VW gekommen, weil es erstens eine bekannte Marke ist, also wenn man sich nach Tätigkeiten oder nach Berufsveränderungen umschaut, an der Marke VW auch nicht vorbeikommt und habe natürlich auch hier versucht, die ausgeschriebene Position zu erlangen und hatte dabei den Erfolg und ich bin so zur VW gekommen hier in Leipzig. Der Beruf als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker an dem Standort ist sehr wichtig, da wir für die Volkswagen Adobie Leipzig hier das Karosserie- und Lackzentrum sind und für alle Standorte die Unfallreparaturen für unsere Kunden übernehmen. Also als Voraussetzung für die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker ist ein guter Hauptschulabschluss ausreichend, Realschulabschluss oder Abitur wäre natürlich wünschenswert und handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind natürlich von Vorteil. Aber wir übermitteln das ja auch den Auszubildenden dann während der Ausbildung. Also die Ausbildungsvergütung für die Auszubildenden bei uns hier beginnt bei ca. 350 Euro im ersten Lehrjahr und staffelt sich dann um ca. 50 Euro pro Lehrjahr nach oben. Ich habe mich für den Beruf des Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikers entschieden, weil ich Perfektionist bin. Ich mache gerne alles ordentlich und ich mag es, wenn etwas gut aussieht. Und ich äh, stehe total auf Autos und deshalb äh, mache äh, mach ich das halt in meinem, äh, zu meinem Beruf. Ich äh, baue Autos zusammen und mache es so gut, wie es nur geht. Die Ausbildung dauert insgesamt dreieinhalb Jahre. Was mir am meisten gefällt, ist, wenn, man, also wenn ein Fahrzeug hereinkommt und man sieht, wie beschädigt es ist. Und hinterher, wenn man seine Arbeit geschafft hat, erkennt man, was man eigentlich bewirkt hat mit seiner Kraft. Wenn ein Fahrzeug dann wieder fast wie neu dasteht manchmal sogar noch besser als vorher.